Nee, geht immer noch weiter. <lacht> oh, nee. ja, jetzt kommt der Boss. Ich hätte gerne füllt deine Flaschen auf fünf Ladungen auf. Ja, habe ich auch, ja sehr gut. Aber wir haben keine Spritzen. Also ich habe keine Spritzen mehr, ne? Äh. Wir dürfen halt nicht so auf falken Was das dachte mir denn, Daniel? <lacht> ja meistens in dem End. ich mache nur Spaß, ey. Vielleicht ist der einfacher. Oh Gott. Oh, das sieht episch aus. Ey. Alter. Das will ich als Entrance, wenn ich mein Zimmer betrete. <lacht> ist das, das der aus, Lebensstrom? Man, ist das Moby Dick? Oh Gott. Oh Gott. Hier sieht es aus wie in meiner Unterhose. Kommt gleich Molak Ball? Oh Gott, Ich will da nicht. Ähm, da ist er. Das ist. Ah, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist Rax oder so. Wo greift der da rein? Was hat der da rausgeholt? Bei mir kam irgendwie so ein Portal in der Nähe, <lacht> so, vielleicht mal ja, eine Strax oder so. Oh. Okay, wir haben keine Ahnung, oh. was der drauf hat, wie der sich bewegt. Das ist sehr gut, wie so ein Aal. Nehme ich mal an, oh Gott. macht der da? Weil er nicht. Oh Gott, Meilen. danke. Oh Gott, ich bin irgendwo reingetreten. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh Gott. Ich glaube mich immer fast kaputt, ganz, ey. Ist aber ganz chillig, <lacht> Ich habe noch zwei ah, Trinkerkine, ja. ey. Ich dachte, die hast du gerade aufgefüllt. Ja. habe ich auch. Dieser Fixer. Oh er hat mich. Er hat mich. Oh, da kannst du wieder hochspringen. Nein! Mist! Er hat sich zu schnell bewegt! ich glaub, was hier ich muss mich hoch Du hast wenigstens, sogar, ich habe nichts davon bekommen. Von oh Gott. ich komme, dann auf also der, der Rutsch weg gehen. Die Portale, da würde ich nicht rein. Oh Gott, Ja, genau das meine ich. Ich bin tot. Was? Ja, er hat mich mit irgendwas getroffen und ich war tot. Ich hatte noch eine Menge Energie eigentlich. Ey. Du hast ihn unterbrochen. Sehr gut. Die Schwerter der Power. Was ist das? Oh, der hat ein Herz verloren. Ja, cool. Da ja, habe ich den abgeschossen. Wie so ein Profi. Ich glaube nicht, dass wir das wie besiegen können. Ja. negativ. Ja, der teil der ist immer positiv. Der, der ist zu heiß gebadet worden als Kind. Nein. war äh, ja, neben. Schmerzt mich, vielleicht hätte ich mein defensives Set dafür benutzen sollen, aber auch ja, das war da. bin ich genau reingerollt. Ich Idiot. Oh Gott. Ich bin irgendwie das Ausmaß der Dicker, denn der Daniel verballert alle drin. Was macht der da? Ich weiß nicht, was das für ein Move ist. Hält er sich? Aua. Daniel, also ich habe gerade so Heilgranaten geworfen. Was äh. ist das denn? Äh, äh. So, ja, doch gesagt hat, war noch nicht alles. Oh Gott, ah. wo ist das viel? Kann ich da rüberspringen? Ich ja. Ja, kann ich. Wo ist das Nein, Korruption. Bin vielleicht tot. Kann man da durch. Man kann da springen, ja. Ich bin tot. Oh Gott. Äh, Ich stehe irgendwo drin, glaube ich. Oh, <lacht> jetzt bin ich gestoppt. Geht er da irgendwann mal weg, hier? Ähm, ja, ich glaube. <lacht> äh, warte, schwimmt zu dir. Ich mach das Ding wieder aus. Hake sogar getroffen. Okay, es gab Ich grad... glaube, dafür hätten wir uns das eine nehmen sollen. Da war so, ja, wir hätten uns das eine, den einen Bonus da holen sollen. Das ist Immunität gegen Korruption. Ich bin tot. Ich hat auf irgendwas, hat auf mich geschossen. Alter, ich habe keine Ausdauer, ich habe gar nichts. Korruption habe ich auch. Ich muss ja mal angreifen. Oh, ich kann nicht da rüber, ey. Mach deine Dinger wieder aus. Autsch, ich bin schon wieder tot. Ja, ich komm, äh <lacht> da ist lieber da nicht. ich könnte auch eine Spritze verwenden, aber... Ja, das ist echt nervig gerade, Wie soll man den denn so angreifen, ey? Ich komme nicht an den ran. Der bleibt aber absichtlich da drin, da oh, perfekt. Oh, ja, halt, ja, ey. Okay, das ich wusste, der hat noch irgendwas drauf. Das war zum Kotzen. Ja, voll nervtötend. Ich will nicht, dass der das noch mal macht, Daniel. Da, oh Gott, Finger weg. ich habe mich mal hier hoch an der Quelle. Ich versuche den mal auf mich zu lenken, auch wenn er nicht wirklich ich hab das was wenn der diesen scheiß feuer was auch immer mehr das tut ist wenn er das noch mal macht was hat für uns eh? oh gott aber knapp nein lass mich weg da oh. ist das so eine art gefangensding oder was naja was hat mich irgendwie rangezogen. Oh Gott, der macht schon wieder dat. ja das war ja das einfach bleiben jetzt einfach also hier ist noch relativ viel Platz, ne? Ja, das ist gut. Ja, genau, bleibt mir hier. Ja, oh, du schießt Gott. die ganze Zeit irgendwas auf uns, ey. Wo ist das Vieh? Weil jetzt ist hier auch noch total, oh. leck mich. Oh. Ich bin tot, was? Äh, ich auch. Ich bin schon wieder tot. Aber mir war irgendwie alles schwarz. Ey, ich habe mich gerade mit einer Spritze wiederbelebt und ich war sofort nochmal tot. Jetzt habe ich keine mehr. Ja, Ich komme da nicht hin, er ist viel zu weit weg. <lacht> Kann ich so weit schießen? Er ist direkt bei mir. Boah, ja. ey, das war scheiße. Ich habe mich wieder und dann war ich sofort wieder. Boah, oh, ich bin tot. Er hat dich äh, zu sich teleportiert, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich konnte nichts sehen. Gefahr reduziert wieder mein Leben, wieder möglich. Ja, das war scheiße, ey. meinst du? was Besser wäre mehr warte, 15 warte, ja. Angriffsgeschwindigkeit oder 20 Prozent mehr kritische Trefferchance. Bei deinem Schwert würde ich kritische Trefferchance nehmen. No. Ja, stimmt, da hat der Kritische. Stimmt, ja, aber der Weg ist. Kennt meine Ausrüstung besser als ich. <lacht> Ja, nicht so ganz... Oh, oh, oh, oh, das ist <lacht> Trip, yeah. oh, Ich drehe <lacht> dreh die Kamera die ganze Zeit. <lacht> ganz toll, ey. <lacht> <lacht> irgendwie, ja. irgendetwas direkt hinter mir gelandet hat, ey. Ich versperre <lacht> ihm die Sicht. Das ist irgendwie das kleinste von den Viechern, kann das sein? Ja. Natürlich ist es der, der, Tursiste, der hat voll die hässliche Lache, yeah. oh, oh Gott. Was ist denn jetzt? Ich sehe nichts. Au, uh. Wo bin ich oh, boah, da bin ich nicht? Aber ja, super. Gott, nee, pass auf. Ah. Ja, oh, okay. Bitte. wir haben noch nichts abgezogen. Ich weiß. Ich, oh, jetzt habe ich mal geschafft zum Glück auszuweichen, ja, aber war nur Glück, ey. No. So ladet nicht meine Fähigkeit so langsam auf, ey. Mann, sich dich mal schneller auf. Ich will meine Bomben einsetzen. Jetzt haut der schon wieder ab, ey. Boah. Was? ey. ich krieg nicht dazu, meine Bomben einzusetzen. Pass auf, Daniel. Jetzt laufen die schon wieder ab, ey. Das geht mir voll auf den Sack. Ja, super, ey. voll verschwendet. Sehr schön. Boah, das dauert so lange, die aufzuladen. Jetzt kann ich doch mal. Ey. Oh, du heilst mich. Ja, ich weiß. Das ist meine Lichtform. Ich hasse diese Attacke. Ich hasse sie. was weiß gar nicht, was du mit dem Problem was mit dieser Attacke. Ich kann der nicht ausweichen. Ja, ich merke Ja, da kann man durchrollen. Ich bin ja. raus aus dem See. Der, Zeit der Hölle. Und ich bin tot. Bei mir hat das mit dem Rollen nicht so geklappt. Hm? Boah, ich hasse diese oh. Attacke so sehr, ey. hab ja gar nicht. Ich weich immer viel zu weit aus, oder? Er ja, ist im Tunnel. Ah, 89. Das ist wie so nervig, Daniel. Echt jetzt, ey. Ich will dann jetzt nicht oh. so unglaublich nervig. Ich schon, ich hasse es! Er macht nur... Ich so Schaden. Tun? Ich bin schon wieder tot. Ey. Macht, ey. Ich habe nur noch eine Spritze übrigens. Ich, weiß. Au, boah. ich bin tot. Okay. Boah, ey. Ja, jetzt schaffen wir wieder nicht. Jetzt hat es ja schon bei 100%, prozent ich hasse dieses Vieh, eh. ganz ehrlich. War eh. hau nicht ständig ab. Eh. Ich hasse dieses Vieh. Oh, ich bin tot. Ja, da kann ich jetzt nicht sehen. Ja, das war's. Wir haben schon wieder verkackt Ich hasse dieses Vieh, ganz ehrlich. Ich finde also das jetzt nicht so unglaublich schwierig Schraut zum bin Beispiel. Das, ich finde das nerviger als alles andere. Eh. Ich komme nicht mit den Angriffen von dem Vieh klar. Eh. Ach, schaffst du schon? Bist du ein erz hat er da noch. Er muss mich nur einmal. Er, ja, ich bin tot. <lacht> Dann spritzt seine einen Baller wieder auf den. Oh, ich oh. ich habe nicht mal gesehen, was abging, ey. Ich bin tot. Oh. Ich sagte euch, ich krieg das Vieh nicht. Ich hasse dieses Vieh. Blut dass wir jetzt nicht diese eine Verstärkung gekriegt haben. Da kannst du Immunität gegen Korruption kriegen. Ich habe ja kein Problem <lacht> mit dem, ganz ehrlich. Ich bin wenn der hier im Dunkeln seinen komischen Slam da macht, das ist nervig. Muss auf die Augen gucken, wann der runterkommt. Der. Das ist voll zum... Ah, hier ist ein Schwanz. <lacht> ein Schwanz. Was du denn gedacht, was hier jetzt hier ist, ey Daniel? Zieh mal deinen Kopf aus der Kostüre. Komm ich komme nicht zu den hin. Er hat mich. Ich komme einfach nicht zu den hin. Na oh, nee. Ich habe mich trotzdem wieder belebt. ich bin tot, was? <lacht> oh, ich hasse diesen Angewechselt. Ich weiß nie, wo ich bin. Ah, das fließt oh. doch voll chill Daniel. Keine Angst, der ist doch voll einfach. Ich das nicht cool, ich finde das noch nicht so unglaublich schwer. Ich finde das viel nerviger als alles andere. Äh, gell. Das Vieh ist wie so ein Scheiß, weiß ich nicht, Hämorrhoide ist das. Ich nenne das jetzt, das ist jetzt nur noch eine Hämorrhoide für mich. Äh. Sieht sogar ein bisschen so aus, äh. Das ist gut, das füllt meine Meisterschaft auf. Dann ich mach weiter so. Mach dich auch mal nützlich. <lacht> ja. Ja, wenn ich da betäube, ich kann... bekommst du auch. Ja klar. Das ist ja das geil, ich bin voll der parasie, das Sass mich mal auf dich drauf, danke. Nein! direkt, ich tot. Ja. ja. Ich muss halt jetzt unbedingt nur so darum kreisen dieses grüne Ding. Oh, danke. Ah. No big deal. Uh. Ist, Alter! What? Uh. Hab ich gekillt etwas. Mit deiner Hand weg. Oh, jetzt ist er weggegangen, je. Oh, sehr gut. Eine Ausweichung heil mich. Aber ich will mich aufladen an dem, jetzt bleibt doch mal stehen, ey! Boah! Jetzt ist der da drüber gesprungen, ey! Mist, Fie. Ich verschwinde hier meine ganzen Fähigkeiten an dem Pisser, der war echt aus, ey! Wo ist der? Und wer gesagt... Oh, ist tot. halleluja! Ja, yeah. ja, yeah. uh. uh. aggressives Tanzen. Aber wir und Meisterschaft Aufstieg. Oh, oh, drei Level ab. Diese Siegesmusik vermischt sich voll mit dieser Tanzmusik. Zap. Zap. Da war noch gar nicht so schipperig. Ne? Ja, ich musste nur das Z wechseln. Cool. Ja, irgendwie schon. Muss <lacht> hat auch weniger von deiner Seite. Und mehr ja von deiner. <lacht>